Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp doppel oder Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute seht ihr ein geiles Video und zwar Rebirth Island Custom Games und nicht einfach irgendwelche, sondern mit dem stabilen Mann Christian Eckerlin und dem noch stabileren Mann, würde ich fast callen. Traube Minze, schaut vorbei. Ich habe beide Männer mal unten in der Verschreibung verlinkt. Könnt ihr auch gerne mal abchecken. Und viel Spaß mit dem Video. Ist ein kleines Best auf Digga. Der macht halt echt Rebirth Customs, Digga. Was? <lacht> Was? Dicker, das ist Christian Eckerlin, Dicker, ein stabiler Frankfurter, Dicker, der ist es. Okay, wild, wild, es geht los, Männer. Es geht los, die Customs mit Christian, motherfucking Eckerlin, Dicker. Der Typ ist einer der besten deutschen Kämpfer, Hells Angels, hat Nachtclubs und lässt ihn, nervt ihn im Twitch-Chat. <lacht> <lacht> das kannst du keinem erzählen, Digga. Wie viel Zuschauer hat der? Boah, ich glaube keine Ahnung, Digga. 100, 200, irgendwie sowas? Digga, da geht's auch wirklich gar nicht darum, wie viel Zuschauer der Mann hat. Das ist wirklich einer der einzigen Männer, wo der Boss sagen würde, er ist ein Fan, Digga. <lacht> Ah, ja. oh, das war traube Münze sogar, die ich weggezogen hab. Verkaltung abgeschlossen. Und Christian Eckerling. Geil. Hier haben wir einen Homie, zwei Homies gekauft. Das Laser des Todes, Bruder. <lacht> Zwei sind knacken gegangen. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Er doch. Zone beginnt Überflug. Könnt ihr mich holen? Ja, easy. GG Männer. Stark. Nice. GG. Top -top. Sehr, sehr Kein strong. Macht, aber, oh raus, ja. Stark. Was äh, ja, ja. ist hier ja für gut? Hey, Alter, es geht hier ab. Jage die Feinde. muss sie nicht jagen. Aber wer bist denn du, Allah? wer bist denn du, Allah? Geil. Noch einer bei mir, ich kann nichts machen. <lacht> mich hat auch der. Mich hat auch der. Warum <lacht> ich mich schon mal sehr beliebt, Digga? gefickt, hab' den, den X-Typ hab' ja. ich geholt, cool, Digga. Ich hab' den, den TikTok Stark. Ja. Ich hab' den Den verflatten wir, Digga. Ja. Komm' klar. Oh, oh. Oh, die Oh, shit, Digga. Okay. Kannst du ja, aber wenn du nur einen hast und das Zimmer sammeln musst, du wirst es nicht. Ah! Oh. Ich hab Toxin so hart wieder weggezogen, Digga. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Digga, wenn er mich jetzt durchs Haus holt. Ach, Digga, ist das lächerlich. <lacht> nee, ist schon drin. Du bist ja schon drin, äh, Digga. Machen wir doch gerne mal so. Will, dann, tiktok Clips. Sollte ja. ich mal mit anfangen, Digga. Der macht Roll the <lacht> Nice. Ja, dann alles halt easy, Bruder. <lacht> <So>. <lacht> hey, ist das, der Obama, das war der Obama-Groove, Digga. Digga, aber ich dachte lieber, dass Christian Eckerdin so gut ist, Digga. Ja, das war ein smarter Ding. War smart, ich oder? Ja, nicht nee, Mal hier, gerade diesen Traubermünze. Hm? Ja, der ist auch echt gut, Digga. Ist nicht schlecht, ja. Jo Leute, ich hoffe, das heutige YouTube-Video hat euch gefallen und nicht vergessen, meine Freunde, der Boss ist heute um 19 Uhr wieder live auf Twitch, meine Freunde. Schaut vorbei, kommt vorbei, wenn ihr Bock auf geile und stabile Customs hast in Rebirth Island. Euer emp doppierer der Boss ist, auch wenn the Bitches no Homo, Skrrr.